Es ist wichtig, in unserer Zeit voneinander einzustehen, voreinander da zu sein und vor allem da zu helfen, wo Hilfe gebraucht wird. So wie der heilige Nikolaus es getan hat. Ein echt gutes Vorbild. Und darum macht mit, eure Malte.